Die, äh, die Gedanken oder die Wirklichkeit, die sogenannte, sind ja schon wieder, ist ja schon wieder zugeklatscht von Gedanken. Der böse Chef hat mich heute wieder schräg angeschaut oder nicht gegrüßt oder mhm. äh, was der Geier. Mhm. Das ist ja auch schon wieder, ich weiß ja gar nicht, was er hat. Also ja. gehe ich davon aus, dass irgendwas ich mhm. <lacht> nicht gut gemacht habe mhm. oder wie auch immer. Ja. Und, äh, und ähm, gleichzeitig habe ich den Faden verloren. <lacht> ja, weißt du, wenn so ein Gedanke da ist, der Chef, <lacht> ja. ähm, der hätte nicht oder wie konnte er oder was weiß ich, ähm, dann gibt es diese zwei Richtungen. Ja? Einmal die Richtung da draußen, in, ist doch wahr, Mensch. Mhm. Ja? Mhm. Und diese Gedanken weiterverfolgen genau, und dann genau. ähm, jemanden anrufen, der in diesen Gedanken bestätigt, Doch das ist ja wirklich gemein von ihm oder genau. so, ja? da hast du ganz recht und so weiter. Ähm, und die andere Richtung ist, zu sehen, okay, da ist dieser Gedanke, ja. der fühlt sich so an, als wäre ich ein kleiner, getrennter, ein kleines getrenntes Objekt in dieser Welt, wo der Chef ein bisschen größeres getrenntes Objekt ist <lacht> und so weiter. Mhm. Ja. Und, ähm, und wie ist es ohne diesen Gedanken? Ja, oder wenn gesehen wird, das ist ein Gedanke, der im Erleben auftaucht, gleichzeitig mit allem anderen. <lacht> <lacht> irgendwie freier, weiter, ja. Ja. klarer und ja. so weiter, was nicht heißt, ähm, es gibt vielleicht ja was zu besprechen mit dem Chef oder es gibt was zu, zu klären und so weiter, Ja. ja. nur ähm, die Gedanken sind einfach nicht ein 1 zu 1, 1 zu 1 Abbild von der Wirklichkeit. Und das wird immer so gedacht, ja. Ja, das, für die Gedanken ist das ganz klar, dass sie das, was sie beschreiben, ist halt die Wirklichkeit. Ja, ja. Deswegen ist das, äh, äh, scheint es oft so bedrohlich, wenn diese Fla Gedanken dann in Frage gestellt werden mhm. oder sowas. Mhm. Ja, weil dann geht plötzlich die ganze Welt. Ja, hin... natürlich. Ja. Oder wenn die mal aufhören, also passiert ja mal. Ja, das ja. mal. Oder wenn man zur Ruhe kommt, so ja. in das sogenannte Lochfeld, ja. äh, wo dann nicht mehr so viel reingeballert ja. wird. Ja. Und da ist es... Äh, dann ist da nichts und dann wird es langweilig. <lacht> ja, eventuell. Ja. Dann ist es für die Gedanken, dann die Welt auf sozusagen. Ja. Ja. Und, ähm, da falle ich ins Loch. Ja, in diesem Gedankenmodus ist es halt so, okay, da ist dieser Gedanke und dann der, der Gedanke und der Gedanke und so weiter. Und so scheint die ganze Wirklichkeit ja, zu nein, sein. Das scheint ja, weil das scheint ja ich zu sein. Ja, genau. Und dann gibt es diese Erfahrung, hey, und jetzt höre ich auf, <lacht> nicht nur mit Denken, genau. sondern jetzt hört die ganze, diese Art von Wirklichkeit auf ja. und äh, es zeigt sich, was die ganze Zeit da war und halt einfach vor lauter Filmgucken, ähm, vor lauter Videoclips übersehen wurde. Spiele. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und das ist, ähm, das kann sich auch bedrohlich anfühlen. Also ja. so tut es glaube ich für viele. Mhm. Mhm. Ja was, ja, was halt äh, die andere Seite ist von diesem, äh, ich bin derjenige, der das macht und so weiter, ist äh, es geht nach meinen Vorstellungen. Ja, und dann ist ja. da keine mehr. Ich kann, das, ich kann das verwirklichen, was und so weiter. Ja. Was nichts damit zu tun hat, sondern derjenige, der das, das heißt nicht, dass sich Vorstellungen nie verwirklichen, aber derjenige, genau. der die Vorstellungen hat und denkt, sein Glück ist daran gebunden, dass diese Vorstellung sich verwirklicht. Genau. Der existiert nur in Gedanken und in, der, in den Gefühlen, die da als Echo produzieren. Mhm. Du hast vorhin gesagt, ähm, wenn sich gewisse Gedanken oder Vorstellungen, die man hat, zum Beispiel über ähm, gemocht werden, mhm. Oder ich hole mir da was von dem oder wie auch immer und das ist halt dann so ein kleiner Abgleich Das heißt aber, dass wenn ich Gedanken oder Vorstellungen habe, verwirklichen sich die möglicherweise ein bisschen. Weil ich unter, durch diesen Fokus die ganze Zeit schaue oder weil halt diese Identifikation ist, wo ich von ausgehe, dass das so ist. Das heißt, ich sehe nur immer das. Ich sehe ja das Große gar nicht. Oder ich nehme es auch gar nicht wahr. Ich nehme immer nur das Kleine wahr meine Gedankenwelt, meine Vorstellungswelt. Äh, das und das möchte ich noch erleben und deshalb muss ich jenes und dieses tun dafür. Mhm. Kann sich ja auch verwirklichen, kann mhm. ja auch so sein oder ist ja auch eine Möglichkeit oder ist ja auch ein Interesse, das mhm. dann dahin geht. Aber auch nur deshalb, weil, äh, weil ich gar nichts anders wahrnehme und daher muss das dann nicht einfach auch so sein? Weil man sagt doch immer, das, was man denkt, ähm, verwirklicht sich auch. Oder das, was ich glaube, das eher, was ich glaube, bin ich oder so. Ist das so? Also es hat verschiedene Aspekte, würde ich sagen. Einmal, weißt du so, der Organismus hat bestimmte Bedürfnisse. Ja. Also wenn der Organismus Hunger hat zum Beispiel, dann gibt es gleich mal eine Vorstellung von... Ähm, Lecker Gemüsesuppe. Lecker Gemüsesuppe. Etwas zu sein. Und dann kommt der, und diese Vorstellung äh, ist, äh, hey, da ist doch noch Gemüsesuppe irgendwie im Gefrierfach oder sowas. Mhm, ja, so zum Beispiel. Und ja. dann verwirklicht sich diese Vorstellung. Absolut. Ja. Ganz einfach. Weil einfach Hunger, ja. Vorstellung. Ja. Das Umsetzung. Nicht. Oder ja. ich gehe einkaufen und kaufe. Oder okay, mhm. nächste Gefühlsfach. Ich mhm. gehe einkaufen, Vorstellung vom mhm. Supermarkt mhm. und so weiter. Ja. Ja. Und auf dieselbe Art könnte sich auch verwirklichen die Vorstellung von einem Kunstwerk zum Beispiel. Ja? Mhm. Du hast irgendwie eine Vision von einer Skulptur, die du machen möchtest oder sowas. Ja. ja. Und, ja und die und das wird dann umgesetzt. Ja. Also, das heißt, irgendwie ein Bedürfnis oder ein Wunsch oder ein kreativer Impuls ja. äußert sich in der Vorstellung und wird umgesetzt. Okay. Und das andere Ding ist, dass so wie die Vorstellungen sind, deine Vorstellungen von der Welt oder von dir, die Vorstellungen, die da auftauchen und geglaubt werden, so erscheint dann halt die Welt. Genau. Ja. So erscheint die Welt. das so ist so die Welt. Ja. Ja. Ja. Mhm. Also ist das schon, was ich glaube, sehe ich, <lacht> oder die, die Erscheinung, oder? ja? Was ich glaube, sehe ich in gewissem Maße. Ja. Weil oft ist es ja auch so irgendwie, ähm, es gibt auch Überraschungen, es gibt auch Enttäuschung ja, und so Ja, richtig, weiter. ja, oft genug. Ja. Ja. Ja. Enttäuschung heißt nichts anderes als, es ist anders gekommen, als ich es geglaubt habe. Ja, anders Überraschung. als gedacht. Ja, anders als gedacht, ja. <lacht> das Überraschung ständig ist anders. So. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> Und das Denken ist halt einfach nur so ein kleiner Teil vom, vom Erleben. Ja, weißt das du, zum ist Beispiel, zum Beispiel wir, sind jetzt hier, äh, wir sind jetzt hier am Reden. Ja. ja? Und da, ist, da, da scheinen diese Worte echt großen Raum einzunehmen, ja. Ja? das, was zu ja. hören ja. ist. Ja. Aber ja. alles andere ist hier still in diesem Raum. Ja. Ja? Im ja. Körper und ja. so weiter. Ja. Das ist einfach nur, was zieht denn die ganze Aufmerksamkeit? <lacht> <Ja>. <lacht> Stille sehen, hören. Mhm.